Hallo liebe Schlaufüchse! mit diesem Video will ich, wollen wir, euch zum nächsten Workshop einladen. Der Workshop heißt Feuer und Flamme. Wie bei so vielen Dingen ist Feuer zum einen sehr nützlich, man kann damit kochen oder Wärme erzeugen, zum anderen kann es aber auch sehr zerstörend sein. Wichtig ist, dass man sich damit auskennt. Übrigens, dass wir Menschen Feuer machen können, unterscheidet uns von den Tieren. Im Workshop lernen wir erstmal, was alles notwendig ist, um eine Flamme entstehen zu lassen. Tatsächlich sind das drei Dinge. Wir werden das im sogenannten Feuerdreieck aufmalen. Eine ziemlich ungefährliche Flamme ist eine brennende Kerze und diese werden wir dann ganz wissenschaftlich untersuchen, was darin vor sich geht. Wir lernen, dass Kerzen zwar aus festem Wachs bestehen, dass dieses aber erstmal schmelzen und verdampfen muss, denn nur der Wachsdampf brennt. Wir lernen, dass das gelbe Licht der Kerze eigentlich von glühendem schwarzen Ruß stammt und wir lernen, welche physikalischen und chemischen Prozesse in einer Kerze ablaufen. Und wir machen natürlich auch jede Menge Experimente dazu. Wir basteln eine Kerze aus Butter und Küchenpapier, wir lassen Kerzenflammen springen und wir löschen Kerzenflammen mit einem Trommelschlag und noch so einiges mehr. Ich freue mich auf den Workshop mit euch. Bis dahin.